Hallo, heute mal ein Video der etwas anderen Art. Und zwar möchte ich euch heute eine Website vorstellen, die monatlich neue Desktop-Hintergründe vorstellt, immer passend zur Jahreszeit und viele davon auch mit optionalem Kalender. Ich habe hier zum Beispiel meinen Wallpaper von dieser Seite. Ihr seht auch hier schön diesen Kalender. Ja, also das ist das Smashing Magazine, ganz bekanntes Blog für ähm, Webentwicklung und Design etc. Da sucht ihr hier nach Wallpaper und da geht ihr etwas runter. Hier findet ihr nämlich den aktuellen Blog-Eintrag von, von und für Januar 2012. Und hier habt ihr eine Liste mit Hintergründen immer in verschiedenen Auflösungen, und zwar mit und ohne Kalender bei den meisten. Dieser ist zum Beispiel sehr schön, wie ich finde. Und da findet ihr auch den, den ich zurzeit nutze. Da ist er. Seht ihr auch hier Without Calendar. Den gibt es natürlich auch so. So, das war's. Wie gesagt, heute mal ein Video der etwas anderen Art.